Gib im Feld Gutscheincode bei der Anmeldung im 21 Nova Casino den Gutscheincode fert 21 ein. Achte darauf, dass du alle Buchstaben kleinschreibst, denn sonst kann dir der Bonus nicht gut geschrieben werden. Klick jetzt auf den Link unter diesem Video für weitere exklusive Gutscheincodes auf Casinoverdiener.com.